In Berlin wird im Durchschnitt alle 21 Stunden äh, eine Frau äh, vergewaltigt und äh, getötet ähm, äh, und es handelt sich äh, bei dieser gewaltigen Frauen um ein äh, äh, internationales Phänomen. Äh, in Spanien, über das wir reden werden, werden ca. 60 Frauen, äh, also spezifisch wegen ihres Frauseins ermordet. Und in Österreich sind es auch zwei, zwei, über zwei Dutzend, also ca. 25 bis 30 äh, Frauen, die durch die häusliche Gewalt ähm, äh, ums Leben kommen. Äh, das heißt, es ist ein Phänomen, das äh, nicht spezifisch an die Kultur bedingt ist, in dem Sinne, wie das heute diskutiert wird, äh, dass das äh, mal mit dem Islam in Verbindung gebracht wird, sondern. Es handelt sich offensichtlich um eine, äh, um eine andere Art äh, von Kultur. Und ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden, äh, was darunter zu verstehen ist. Dieses, äh, es drückt aus äh, ein äh, Überlegenheitsgefühl des Mannes über die Frau. Das ähm, ist die Spitze des Eisberges. Dahinter äh, steckt da überhaupt eine ganze Gewaltkultur äh, äh, von. Äh, Verletzung, also von körperlicher und seelischer äh, Verletzung, von Leben, äh, ständigem Leben in, in der Angst. Und es ist ein Phänomen, das interklassistisch ist, also in allen äh, Klassen gleichermaßen vorkommt. Äh, und es ist Ausdruck eben einer machistischen Männlichkeitsüberlegenheitskultur, die äh, eben nicht mit einem spezifischen Kulturkreis oder Religion verbunden ist, sondern mit den herrschenden Produktionsbedingungen. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass wir hier eine klare Sicht auf die Dinge haben. Es ist dieses psychologische Überleben, Überlegenheitsgefühl des Mannes, findet eine materielle Entsprechung in der Gesellschaft. Dass die Arbeit, also Frauen, quasi immer noch unter Legitimationsdruck stehen und gebrochen quasi ein eigenes wirtschaftliches Leben zu führen, auf eigenen Beinen zu stehen, ökonomisch. Und da gibt es einfach einen äh, Begriff, das ist eben der, äh, der Familie, äh, wo einfach äh, die, auch in der aktuellen Bundesregierung quasi als natürliche Klammer und Keimzelle der Gesellschaft beschrieben wird, wo halt die Frau gratis Arbeit in der Erziehung von Kindern, Pflege, von Alten, in der Erbringung von Reproduktionsleistungen wie Kochen, Waschen äh, etc. zu bringen hat, was natürlich in einer Gesellschaft die profitorientiert ist, eine mega ökonomische Ressource ist und das führt eben dazu, dass äh, Frauen äh, überall die Projekte sind von unterbrochenen Erwerbskarrieren, dass ihre Arbeit als Zubrot der Familie gesehen wird, unterbrochen wird durch Kinder, Kinder, Pflegen der Kranken, Eltern etc. und hier ein gewisser Legitimationsdrang ist. Das heißt, dieses, Überlegenheits, dieses psychologische Überlegenheitsgefühl basiert auf einer tatsächlichen materiellen Situation, dass es eben für Frauen nicht selbstverständlich ist, dass sie einen, Ökonomisch selbstständiges äh, Leben führen und auf Augenhöhe also den Geschlechtsbanken begegnen, sondern sie müssen das ja zumindest immer wieder rechtfertigen, äh, in, auch in emanzipierten äh, Gesellschaften. Ähm, in der Woche als Lucia Perez, äh, ich meine, der Fall ist kein Fall von häuslicher Gewalt, sondern äh, von. Was soll ich sagen, eine, eine Manifestation äh, Barbarei einer Gesellschaft in der Krise, wo einfach äh, ähm, Banden, äh, Mädchen äh, jagen äh, und das die Gewalt aussetzen. Also eigentlich äh, Ausdruck einer Gewaltkultur, äh, die aber genau auf dem gleichen basiert, sondern in der Woche, also siehe bei, worden ist hat sie insgesamt äh, äh, an die zehn Morde, an zwei war richtige äh, Welle an, an, an solchen. Bestialischen Ermordungen geben, also wo nicht irgendwie immer ein Auszugtisch ist oder so Sachen, was halt eh normal sind, sondern wo das halt wirklich auch ich, offensiv manifestiert worden ist in der Gesellschaft. Und äh, Argentinien ist das Land, das bekannt ist für starke soziale Bewegungen, was äh, auf der anderen strange ist, weil Argentinien hat bis heute Tag einen politischen Ausdruck der Arbeitbewegung also die eigene Partei hängt äh, immer noch mit dem Bürgerbund. Also, ja zusammen, aber es ist das Land der sozialen Bewegung und äh, es hat äh, die Koordinadora äh, Feminista, also die feministische Koordination äh, hat äh, im Zuge dieser Gewaltwelle einen äh, Kongress abgehalten und eben diesen Slogan ausgegeben, Ni Uno de Menos, äh, und äh, aufgerufen zu einem Frauenstreik. Und diese Koordinadora Feminista aber stellt man sich darunter vor, das war eine Konferenz vor 70.000 Aktivisten, Aktivistinnen hauptsächlich natürlich, in Buenos Aires. Also Ausdruck einer sehr starken eigentlich, äh, Frauenbewegung, die ihr das nicht hat. Und das Mittel der Wahl, ähm, das sie ausgerufen haben, ist eben äh, der Frauenstreik äh, oder der Hoheika Feminister und zwar als Einstundenstreik ausgerufen, Verlängerung quasi der Arbeitspause, und zwar im Betrieb und im Haushalt und Aufrufe unter diesen Streik auch mit dem zu begeben. Eine Sache war hier von vornherein klar, was umstritten ist, wenn man die italienische Bewegung, die spanische Bewegung anschaut, dass es hier um einen Streik der Frauen handelt. Äh, und das ist ja äh, eine Sache, die zum Beispiel am 8. März in Spanien äh, äh, wahrscheinlich auch die Mehrheitsposition der Organisatoren des dortigen also Frauenstreiks war am 8. März vorgestern. Äh, aber nicht der Realität entsprochen hat, wie äh, man dann ja, drüber reden werden. Und das ist aber eine wichtige theoretische Diskussion. Die Befürworter, die sagen, das sollen nur Frauen streichen. Also mit denen, damit, es geht darum, die Frau sichtbar zu machen und die, die sagen, es geht um einen gemeinsamen äh, Streik aller Geschlechter, dann geht es ja darum, äh, quasi äh, keine Symbolik zu setzen, sondern einen politischen Streik für Frauenrechte zu machen, was naturgemäß einer sein muss, der äh, alle Geschlechter umfasst. Äh, dieser Slogan wurde dann der Herr Niuno äh, de Menos wurde äh, als erstes europäisches Land aufgenommen in Italien. Ähm, Im Frühjahr 2017, im Februar 2017, äh, gab es eine Konferenz in äh, Bologna, ähm, die, wo an die 800 bis 1000 Aktivistinnen teilgenommen hat, die diesen Slogan aufgenommen haben. Äh, und auch die Methode des Frauenstreiks. Äh, äh, als, als, als Wahl der Mittel gewählt haben. Ähm, und zwar am 8.3., also am, am äh, Internationalen Frauentag. Ähm, ich habe hier einiges Material durchstudiert, sowohl also von diesem Koordinations- italienischen Frauenstreiks, als auch äh, zur Intervention der, Marxistin, der Marxistinnen und Marxistinnen unserer Und was ich sehr interessant gefunden habe, äh, den Bericht äh, äh, den äh, die Genossen in Bologna äh, geschrieben haben zur Vorbereitung der Organisation auf, auf den Frauenstreik. Und zwar wurde diese Konferenz so äh, beschrieben: äh, Inhalt der Debatten und das Dokument, also der Aufruf zu dem Frauenstreik, der dort verabschiedet wurde, nennt eine Reihe von Zielen, ohne jegliche Überlegung darüber anzustellen, wer der Gegner in dieser Auseinandersetzung ist. Ähm, und mit welchem Instrument der Kampf konkret geführt werden soll. Ähm, weiter heißt, der Aufruf äh, an die Gewerkschaften am 8.3. einen Streik zu organisieren, an sich ein Fortschritt, äh, wird in einer Logik vorgebracht, äh, die zu einer Konfrontation zwischen der Frauenbewegung und der Gewerkschaft führt. Ähm, wo, äh, angesichts der Weigerung äh, der Bürokratie einen aktiven Streik äh, an diesem Tag zu organisieren, ist dieser, äh, äh, also dieser Aufruf zum Frauenstreik ein steriler Protest, aber kein Instrument, eine, eine Debatte in den Gewerkschaften zu eröffnen. Das ist eigentlich die, die äh, Einschätzung, äh, was sich dann im Laufe der nächsten Monate auch tatsächlich. Äh, Gezeigt hat. Ich glaube, da sind mehrere Elemente drin in der, in der Kritik, die man vielleicht ein bisschen aufzislieren soll. Ähm, also, es wird hier halt genannt: äh, ja, es ist gut, äh, dass diese Idee des Frauenstreiks äh, äh, in der italienischen Bewegung propagiert wird, aber es wird halt gesagt, dass das Ganze in einer, äh, äh, in einer sektierischen Art und Weise gemacht wird. Oder? andererseits sektierisch, aber andererseits. Ähm, ich würde sagen, Wie sich dann gezeigt hat, äh, hier hat sich Sektiertum und das Interesse der Gewerkschaftsbürokratie ergänzt. Äh, und zwar der, der, der, der großen, Gewer großen Gewerkschaftsbundes, insbesondere der CGL, also auch dieser kleinen Basisgewerkschaften. Äh, es gibt in Italien eine Reihe von Basisgewerkschaften, äh, die teilweise anarchistisch, teilweise stalinistisch inspiriert sind. Ähm, äh, was was macht man hier irgendwie? Äh, die, die, haben, die haben dann. die haben das nicht dezidiert, die haben diesen Slogan nicht abgelehnt des Frauenstreiks, aber sie haben sich geweigert eine aktive Kampagne darum zu führen. Das war Anfang Februar schon, schon absehbar. Das heißt, da waren etwa ja zwei Akteure. Die feministische Koordination war froh dass sie Bewegung haben, die ihre Kontrolle ist und die Gewerkschaften waren froh, dass sie nichts tun mussten und in Wirklichkeit ist dieser Appell an die Gewerkschaften dann nur so verwendet worden, dass halt äh, die äh, Frauen, die streiken, gestreikt haben und streiken wollten, von der Gewerkschaft ein Zertifikat bekommen haben, dass sie an einem Streik teilgenommen haben. Also quasi, dass, diese, dass die Abwesenheit vom Arbeitsplatz legalisiert wird. Ähm, also als man hat die Gewerkschaft nur also als, in, als, als individuelle ähm, service quasi institution äh, Das verpflichtet die Gewerkschaft zu nichts und verpflichtet ja, die andere Bewegung äh, auch nichts dazu. Äh, da sieht man also, wie halt äh, quasi das, äh, der Verzicht darauf, Debatte in der Arbeiterbewegung zu empfachen, quasi äh, sowohl für die spätere Bürokratie, wie man sehen werden, eine ni oder die menos bewegung äh, äh, positiv war, wie auch für die Gewerkschaftsbewegung, weil die anderen haben quasi die Frauen repräsentieren dürfen und die anderen haben ihre ruhige bürokratische Kugel weiterschieben können. Äh, am 8.3. war es dann so, dass ähm, es das äh, groß Demos in dutzenden italienischen Städten gegeben hat, wobei groß muss man sagen, dass in Italien in den letzten Jahren ein sehr unpolitisches Klima herrscht, aber es waren so, die größte Demo war in Neapel, wo überhaupt ein spezifisches politisches Klima herrscht, wo so 5.000, 6.000 Teilnehmerinnen waren und in den Städten wie Turin, Genua, Mailand waren es so zwischen 2.000 und 4.000, dann hat ein paar Hunderte in kleineren Städten. Was hier aufgefallen ist, dass quasi die Slogans und die Methoden, die die Führung dieser Bewegung vorgeschlagen hat, eigentlich recht an der Bewegung vorbeigegangen sind, sondern so diese klassischen Sachen, was man halt diskutiert hat, dass man halt so, äh, so rosa rote Luftballons und diese Pappmuschis und solche Sachen halt. Äh, was halt äh, so das Mittel äh, der Wahl ist. Äh, und auf dem Demo als aber eine neue Schicht von äh, Mädchen waren, insbesondere Mädchen, sehr junge Mädchen. Und junge Frauen, die eigentlich äh, total, also die sehr oft zum ersten Mal auf eine Demonstration gegangen sind und äh, sehr radikal Antisystem-Slogans an sich äh, äh, skandiert haben und das wirklich als Befreiung erlebt haben, um mal auf die Straße zu gehen und sich auszuschreien. Ja, oder? Äh, und dass hier eigentlich von Anfang an auch kulturell und politisch ausgedrückt quasi die Führung der Bewegung und die Bewegung an sich nicht wirklich uh, tief uh, miteinander verbunden waren. Uh, auf Basis dieser Erfahrungen ist dann uh, uh, Ende April, 22. 23. April, uh, uh, die nationale Koordination uh, uh, wieder zusammengetreten. Die Bewegung an sich wurde so organisiert, dass es quasi in allen Städten so Bündnisse gegeben hat, uh, wo halt jeder mitmachen hat können, den es interessiert hat, was man vielleicht... Ähnlich wie die OBR, könnte man vielleicht vorstellen, aber äh, durchaus politischer. Also ähm, in Mailand waren da auf dieser Konferenz jedenfalls 150 äh, Aktiv äh, Aktivistinnen und eben eine Mischung aus quasi den alten Feministinnen äh, und eben dieser, dieser neuen äh, jungen Schicht. Und es ist ja auch überall politisch über politische Programme und Methoden der Bewegung äh, diskutiert worden und die haben dann halt Delegierte gewählt für nationale Koordination. Wo dann ein Papier verabschiedet worden ist, wo quasi die einleitende Einschätzung dann völlig ausgereift ist. Also die Logik, die von vornherein angelegt war, quasi völlig zum Ausblühen gekommen ist. Aber man merkt in diesem Dokument vom 22. und 23. April, dass unterschiedliche Interessen sahen in dieser Bewegung, aber ausgehend davon, äh, dass es äh, von vornherein eigentlich äh, ein Sammelsurium von Forderungen war, ohne eine gesamthafte Analyse, um was es überhaupt geht äh, bei der Frauenunterdrückung und ohne klare Zielorientierung, äh, haben sich dann halt, ähm, äh, und ich glaube glaub Österreich ist anfällig, komplett anfällig für sowas, äh, Uh, aus diesem Sammel, haben, haben sich dann halt die, uh, die, die machbarsten Methoden uh, und Zielorientierungen durchgesetzt. Uh, und die war, und das waren, uh, aber es war halt umstritten und daher wurde das Ganze sehr blumig uh, formuliert. Ich meine, das schwert dann das zu übersetzen, weil mein Italienisch ist es nicht so gut, aber der dritte, vierte Absatz lautet ungefähr so. Auf politischer und organisatorischer Ebene stehen wir vor neuen Herausforderungen. Weiter in die Offensive gehen, den Zorn vertiefen, den Impact vertiefen, die Kraft der Bewegung der letzten Monate durch Mobilisierungen weiter antreiben. Strichpunkt. Andererseits, also bedeutet andererseits, gilt es Einfluss auf existierende, sogar die institutionelle Politik zu nehmen und zwar als Konfliktpartner mit einem autonomen Vorschlag, nicht als ausführendes Organ der institutionellen Politik. Also da merkt man, wie diese äh, unterschiedlichen Elemente, die von Anfang an halt nicht was klare Festlegungen gegeben haben, klar in eine Richtung gehen. Nämlich, da kann man noch also zeilenweise in Blumingsen nicht erledigen. Uh, der Impact, der Bewegung und so weiter, aber der Sukkus von dem Ganzen ist, wir wenden uns an die institutionalisierte Politik. <lacht> uh, und dann wurde auch argumentiert, uh, uh, naja wir haben so viele regionale Komitees und so und die Koordination mittels dieser, uh, mit dieses E-Mail-Verteiler geht es nicht, uh, wir müssen eine nationale Koordination wählen. wo sich in erster Linie quasi Vertreterinnen der demokratischen Partei, äh, Mandelistinnen, also die für jeden Opportunismus zu haben sind, und halt Gewerkschaftsbürokraten drin setzen. Und, ähm, und es hat sich dann herauskristallisiert, dass aus, aus Summe, äh, dass aus Summe dieser, dieser Forderung sich eine herauskristallisiert, äh, äh, wo es äh, äh, gute Möglichkeiten gibt äh, mit der Regierung äh, zu verhandeln, äh, nämlich äh, und äh, wo es ein spezifisches Interesse gibt, nämlich die Gewalt, nämlich die Gewaltschutzzentren. Ähm, Renzi, äh, der damals noch äh, Regierungschef war, jetzt abgestraft worden ist mit seinen 17, 18 äh, Prozent. Äh, eine der modernsten Politiker, die haben halt so äh, äh, eine Gesetzesinitiative gemacht äh, gegen äh, Gewalt an Frauen, politische Kultur und so weiter. Und da hat man halt die Führung dieser Bewegung mit eingebunden. Und dann äh, gab es halt das Angebot, dass da nie realisiert worden ist, äh, dass es halt zu einer höheren staatlichen Finanzierung von Frauenhäusern äh, kommt, dass da nie zustande gekommen ist. Aber das, das hat irgendwie genügt, um äh, quasi die, die, die, die, die Führung der Bewegung völlig auf die Regierung zu orientieren und die Bewegung quasi einschlafen zu lassen, ganz egal, was man sonst anders äh, halt behauptet hat. Ähm, und auch sonst, äh, äh, was ich interessante Kritik finde, äh, was inhaltlich war, äh, immer wichtig für die italienische äh, Frauenbewegung überhaupt, ja auch international, quasi äh, äh, öffentliche, äh, gratis Abtreibung, äh, Abtreibungsmöglichkeiten völlige Kontrolle über den Körper und so und die, die Forderung wurde eigentlich in den konkreten äh, Bedingungen äh, in Italien, aber es ist auch, glaube ich auch relevant für Österreich und äh, in Polen ist es auch ein wichtiges Thema wurde quasi ein Rückschritt in Kauf äh, genommen, indem äh, dezidiert die Legalisierung von, von illegalen äh, Abtreibungen gefordert worden ist. Und nicht mehr die Forderung nach das Recht auf Abtreibungen in öffentlichen Spitälern, sondern man sagt, dass illegale Abtreibungen legalisiert werden sollen. Äh, was einem, äh, wo ein politischer Gedanke dahinter steckt, der ziemlich wichtig ist, weil wieso gibt es äh, keine Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch, Uh, weil es diese Gewissensklausel gibt. Uh, die in den 70er Jahren uh, wurden so, so spezifische äh, Frauengesundheitskliniken äh, tagesstätten ja, durchgesetzt und so. Uh, also so spezifisch für, für Frauengesundheit und äh, Reproduktion. Uh, die sind ausgehungert worden in den letzten Jahrzehnten und es ist quasi ins öffentliche Gesundheitssystem. Äh, hineingewachsen und die Zustände dort äh, sind äh, massiv schlecht, überhaupt im ganzen Gesundheitssystem ist massiv unterfinanziert und dort äh, wo es diese Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs gibt, äh, findet das halt unter, wie soll ich sagen, äh, also, man kann nicht sagen, dass das eine angst- und gewaltfreie Atmosphäre ist, sondern da geht man halt hin und da lässt man dich halt äh, äh, spüren, dass das nicht in Ordnung ist. Aber das Hauptproblem ist, dass es immer mehr Mediziner gibt, die sich darauf vereidigen lassen, keine Abbrüche durchzuführen. Das ist so eine Bewegung unter Medizinern, dass, obwohl das legale Recht da ist, dass man sagt, es gibt eine Gewissensentscheidung des Arztes, ob er diese Behandlung, diesen Eingriff durchführt oder nicht. Was an sich schon Ausdruck von äh, äh, männlicher Überlegenheit ist, weil äh, der Wille äh, der Frau äh, zählt ja weniger äh, als, äh, als quasi die Gewissensentscheidung äh, eines behandelnden Arztes. Äh, und an dem Punkt kann man et, äh, vor, vor, äh, vorbeigehen, wenn man sich als, äh, äh, als äh, Frauenbewegung, die für die völlige... Äh, Gleichstellung und völlige Kontrolle über Leben, äh, Körper äh, der Frau sich versteht, dann muss man sagen, äh, der Wille der Frau, einer erwachsenen Frau, muss zählen und dafür muss das, das muss einfach das Recht haben, dass sie behandelt wird, äh, so wie sie das äh, verlangt. Und dieser Frage, quasi dieser Konfrontation entgeht man. Äh, und es ist nicht nur eine abstrakte Frage, sondern in einer konkreten Situation. Äh, wo das öffentliche Gesundheitssystem äh, ausgehungert wird, ist es natürlich so, dass öffentliche Spitäler auch keine guten Karrierechancen bieten für junge Mediziner. Äh, und der zweite Hauptanbieter, oder bald der Hauptanbieter, wie im 19. Jahrhundert, von Gesundheitsleistungen, sind halt katholische Spitäler. Das heißt, äh, viele Mediziner unterschreiben diesen äh, diese, diese Weigerung, Abbrüche äh, durchzuführen einfach, um äh, eine, eine Karrieremöglichkeit zu haben, äh, weil das nur über den privaten, über, also über den katholisch dominierten Sektor geht äh, und das quasi äh, äh, eine Bedingung äh, ist, äh, dass man das unterschrieben hat. Das heißt, wenn man dieser Frage aus dem Weg geht, äh, was zählt mehr, der Wille der Frau oder das Gewissen des Arztes, ist einfach so, dass im real entwickelten äh, Kapitalismus es immer weniger Angebot gibt, äh, so äh, äh, einen Abbruch durchführen zu können. Dass es einfach Regionen gibt, wo das einfach nicht mehr möglich ist. Genauso wie das auch in Österreich äh, der Fall ist äh, und in Polen irgendwie noch, noch ärger. Das heißt, äh, hier sieht man, wie... Äh, äh, dass eben das Erheben von, von, von Forderungen sehr wohl äh, mit, äh, mit, mit Analyse und so weiter zusammenhängt. Was übrigens nebenbei bemerkt, äh, äh, auch die Initiatoren des Frauenvolksgegehrens in Österreich einsehen, weil äh, hat zwei Forderungen sagen, sie haben es durchgesetzt und eine ist die Möglichkeit auf Teilzeit äh, vor 20 Jahren und jetzt ist eben das Problem, dass, ich meine, keine Ahnung, das hat was keine Forderung war, ich meine, das hat einfach nur zu Flexibilisierung und Prekarisierung insbesondere von weiblicher Arbeit äh, äh, geführt. Und äh, darum ist auch diese Forderung nach quasi Legalisierung von illegaler Abtreibung, eine Forderung, die dem, dem tatsächlichen gesellschaftlichen Konflikt völlig aus dem Weg äh, äh, geht und keine Verbesserung bringen kann. Ähm, gut. Ähm, das heißt äh, unter dem Druck dieser amorphen programmatischen Diskussion dieser Einladung einer sozialdemokratischen Orientierung und, äh, und so ist halt diese Bewegung voll auf die institutionelle Ebene gekommen und das hat sich halt äh, heuer am 8. März auch so abgespielt, also die Demos waren viel viel kleiner ähm, diese Idee des Frauenstreiks äh, ist nicht völlig gestorben aber keine Ahnung es sind halt ein paar Dutzende, vor allem im öffentlichen Dienst, die, die sich halt äh, äh, quasi auf den Platz stellen und es äh, für die Gewerkschaft sich einen Schein holen. Also es hat, keine Ahnung, es ist keine soziale Bewegung, die die die, hier unter die Bewegung erfasst. Ja und da diese institutionelle Lösung und Orientierung auf, äh, auf die Regierung, das wird mit dieser Regierungsbildung jetzt, also nicht einmal mehr einer kleinen privilegierten Schicht an Aktivistinnen irgendwie äh, einen Ansatzpunkt bieten. Ähm, wir müssen ähm, diese Frauenstreikbewegung in erster Linie oder die Frauenbewegung an sich als soziale Bewegung verstehen. Uh, und dafür gibt es sehr, sehr viele Anhaltspunkte in der Realität, wenn man die letzten Jahre anschaut. Uh, in Wirklichkeit muss man von einer neuen massenhaften Frauenbewegung reden, als, also als internationales Phänomen, was uh, völlig über das hinweggeht, wo, wo wir als Feminismus oder egal ob radikal oder institutionalisiert oder was auch immer, sondern wir haben es hier mit Massenbewegungen zu tun als internationales Phänomen. Ich darf nicht vergessen, dass die Bewegung gegen Trump äh, quasi äh, an der Speerspitze, äh, die Women's against Trump kollektive standen, die diesen äh, Marsch of Washington äh, gemacht haben. Ähm, der polnische Frauenstreik gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts. Äh, äh, äh, äh, das war letztes Jahr und un wieder auch äh, eine Massenbewegung und Polen ist nicht gleich äh, äh, gesegnet davon. In Lateinamerika, wo diese die Menos-Bewegung quasi von Argentinien nach Brasilien in, in andere Länder ähm, äh, geschwappt ist, ähm, über Italien haben wir jetzt geredet, aber insbesondere wo es ganz ganz deutlich wird, dass wir es das mit einer neuen sozialen Bewegung zu tun haben, ist Spanien. Das war bereits letztes Jahr so, dass der 8. März dort massenhaft Massendemonstrationen äh, begangen worden ist. Und heute war das halt äh, ganz, ganz äh, arg. Ähm, arg, also ganz, ganz überwältigend. Ähm, äh, mit, ähm, die Zahlen schwanken zwischen 5,2 und 6 Millionen. Streikenden, die diesen äh, äh, Slogan des Frauenstreiks aufgenommen haben. Ähm, das ist äh, eine Beteiligung von einem Drittel. Ähm, das zählt zu einem der stärksten Generalstreiks äh, wahrscheinlich seit den 1990er Jahren, der hier umgesetzt worden ist. Und äh, Massendemonstrationen, äh, Massenstreikposten. Wie schaut das aus, ein Streiken Spanien ist? So dass also, also der Aufruf der Koordinator für Minister äh, äh, sich äh, lautete für einen 24-Stunden-Generalstreik. Ähm, das waren eben äh, Frauenorganisationen, äh, Minderheitengewerkschaften wie die CNT, wie die SAT, die Landarbeitergewerkschaft, die CNT anarchistische Gewerkschaft. Und dann halt basierend auf einem breiten Netzwerk äh, von äh, also Kollektiven die sich halt im Kampf gegen die Auswirkungen der kapitalistischen Krise in den letzten Jahren äh, gebildet haben, der Bewegung gegen äh, Delogierungen, die, die recht äh, äh, stark ist, äh, äh, ist hier ein bisschen zentral zu nennen und andere. Die haben sich eben zu dieser Koordinatorin für Minister zusammengeschlossen und haben aufgerufen zu 24 Stunden Generalstreik. Ein Streik schaut so aus, äh, dass äh, der quasi vor Mitternacht beginnt und Streikposten, also ein guter Generalstreik, Streikposten äh, gemacht werden. Da geht man also dann durch die Stadt. Es sind eigentlich halt so Demos und da zwingt man dann Bars und Geschäfte zu schließen und daraus werden dann halt so Massen-Demos und genauso wurde dieser Streik auch hier äh, durchgesetzt und die Demos waren gewaltig. Äh, wir haben hier ein Zitat der äh, Zeitung genannt, das ist. Das ähnelt weniger einem Streik als einer Revolution. Es waren äh, Demonstrationen in 120 Städten und massiv groß. In Barcelona 200.000, Bilbao 60.000, 70.000, Madrid eine Million. In allen Städten, wo solche Demos abgehalten worden sind, war es eigentlich so, dass, äh, die Demo, dass das ein permanenter Strom von Menschen durch die Stadt war, stundenlang. Also einfach Platz. Also wo die Demo schon wieder aufgehört hat, ein Teil schon wieder aufgehört hat, wo der andere Teil angefangen hat. Also weil einfach die Straßen ge gefüllt waren. Und was hier sehr interessant war. Ja, ich bin von meinem Konzept. Ähm, was hier einfach, ähm, interessant war. Ähm, war ähm, die, äh, diese allgemeine äh, Debatte äh, darum, ähm, auch im Vorfeld, ähm, es war klar, dass das ein großer Erfolg wird und äh, ähm, von Seiten Uh, der politischen Führung, uh, wir haben in Spanien eine konservative Regierung. Wie uh, ist man damit umgegangen? Also, uh, man hat zuerst versucht diese Bewegung quasi zu, uh, zu bekämpfen. Uh, die Industriellenvereinigung hat mit Aussperrungen uh, gedroht. Uh, also die PP, die Volkspartei und die Sudianos sind vielleicht so wie also die NEOS oder so. Die äh, haben sich hier ja offiziell dagegen gestellt. Ein Bischof hat sogar gesagt, das ist des Teufels und so. Aber als klar worden ist, dass diese Massenbewegung äh, äh, wird, äh, haben, haben, haben die halt ihren Ton gechanged und haben halt gesagt: äh, Ja, natürlich, äh, wir sind auch für äh, Frauenrechte. Alles haben wir für Frauenrechte, also so eine Art wie der Ordner. Der, der Chefreaktionär in Österreich gesagt hat, ja natürlich, ich mein, wer wäre es heute halt noch gegen Frauenrechte, aber sie haben halt gesagt, äh, wir verstehen nicht, dass man dem einen antikapitalistischen Tatschreiber in jedes noch für Frauenrechte und es ist eine individuelle, äh, die individuelle Aufgabe der Frau an sich und deshalb hat man dann auch Vorbilder dafür gegeben. Die Letizia, die spanische Königin, ja. ist in die Medien getreten und gesagt: Auch oh, ich werde heute nicht arbeiten. Ja. Also so also, so genau immer. So, so, <lacht> so jeden Tag. Ja. Ihren mädchen sekretärin hat sie allerdings nicht freigegeben. Sie ja. <lacht> ist also in den individuellen Streik hier als bestreiften Lebensernte getreten. Und uh, so die liberalen mädchen in der Zeitung, Zeitungen, Yelpahirs, hat dann gesagt: Ja, das ist eben. Uh, das muss unideologisch sein dieser Tag. <lacht> Frauen dürfen nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden. Haben halt versucht so an diese Massenbewegung heranzutreten und das halt so als individuelle Sache zu, ähm, äh, darzustellen. Ähm, was waren hier die Diskussionen in Spanien? Das ist äh, vielleicht auch noch äh, interessant. Also was äh, halt, äh, das ist übrigens ein interessantes wo man wirklich sieht, dass, äh, dass es hier um ein Ventil für allgemeine soziale Bewegung handelt. Wenn man, wenn man so diese Indexstudien anschaut, gibt es also diese Vergleichsstudien zur Lebensqualität und so, das Spanien eigentlich gar nicht äh, so schlecht abschneidet, äh, wenn man das mit, mit äh, Frauen abtestet. Also, Gibt es unterschiedliche Studien, aber sie sind überall so im obersten Drittel. Also was Angst in der Nacht alleine auf den Straßen zu sein oder die Darstellung des Pay Gaps oder so, ist eigentlich Spanien gar nicht so, also gar, also gar nicht so schlecht. Also teilweise so nach, Inland, nach Island, Schweden, Finnland oder so. Teilweise unter den besten kontinentalen Sachen. Also man merkt, es ist nicht so die absolute. Es ist nicht so die absolute ähm, schlechte Situation, äh, sondern es ist eben Teil eines allgemeinen sozialen äh, Aufbruchs, äh, der, der das Ganze ermöglicht. Und diese Koordinatora, äh, Feminista, äh, hat, also dieser Aufruf hat eben im Vorfeld schon massiv, es äh, äh, war klar, das wird ein großer Tag hat auch äh, die äh, offiziellen Gewerkschaften, also die großen Gewerkschaftsverbände, UWT und CCO gezwungen, äh, sich auf diesen äh, Appell anzuschließen, sich an diesen Appell anzuschließen, allerdings als zweistündiger Generalstreik äh, und in einigen Sektoren, wie zum Beispiel in der Autoindustrie oder so, haben sie es dann auf fünf, fünf Minuten äh, reduziert. Aber es zeigt, was für äh, eine Kraft das, äh, das Ganze entwickelt hat und äh, wie, sich das, äh, äh, wie das quasi hier äh, hinein äh, getragen wurde äh, in die äh, organisierte Arbeitsbewegung. Wobei äh, muss vorsichtig sein, auch hier war eben eine Diskussion unter den Aufruferinnen, äh, dieser Koordinatorin auf der Minister. Was für ein Charakter dieser Frauenstreik hat, das wurde eigentlich nie endgültig geklärt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es dürfte so sein, dass eine Mehrheit äh, quasi das auf dieser symbolischen Ebene, also Frauen äh, entziehen sich der Arbeit und zeigen daher ihre Wichtigkeit für die Gesellschaft, dass das die Mehrheitsposition äh, gewesen sein dürfte. Äh, der ähm, ähm, die, die Aufrufe der Gewerkschaften waren hier auch nicht äh, qualifizierter. Also das ist eher in die Richtung gegangen, Frauen sollen nicht äh, streiken. Äh, also Frauen sollen streiken und solidarische Männer sollen teilnehmen. Aber es hat keinen eigenen äh, Aufruf von CCO, UHT äh, gegeben. Äh, die Betriebsräten waren nicht klar, auf welcher Basis man diesen Streik organisieren soll, was dem Ganzen sicherlich auch noch. Äh, Kraft genommen hat. Ähm, und da merkt man natürlich auch, wie diese, äh, diese, also diese, äh, diese, diese Nichtentscheidung handelt, es sich eben nur um einen Streik der Frauen oder um einen, um einen Streik für Frauenrechte. Das spielt natürlich auch hier der Gewerkschaftsbürokratie voll. Äh, Voll in die Hände, ja, weil die kann dem Druck der sozialen Bewegung nachgeben und hat die Hände in Unschuld waschen. Wenn eben der Aufruf dieser Koordinadora klar wäre, ein Streik für Frauenrechte, dann muss die Gewerkschaft dazu ja oder nein sagen. Und wenn man die Realität anschaut, war keine Ahnung, es war komplett geschlechtergemischt, diese diese Bewegung gemacht, März oder vorgestern in den Städten. Das heißt, es ist ja wichtig, hier ein präzises Verständnis zu haben, dass es eben dass man unter Streik der Frauen, Frauenstreik, unter diesen Slogan sich zwei unterschiedliche Konzepte äh, quasi gemischt haben und dass wir eben klar für den Streik für Frauenrechte diesen repräsentativen Ansatz unterstützen. Äh, wichtige Themen äh, in der spanischen Bewegung waren das äh, der Pay Gap, äh, Gewalt. Äh, Gewalt. Also, hier sieht man, wie das, was eh äh, sozusagen eh das heißt normalitätischen kapitalistischen Gesellschaften durch diese argentinische Bewegung einfach hier eine Sensibilisierung entstanden ist. Also, ja, Teil der Bewegung worden ist, international und mit anderen politischen Forderungen verknüpft wird. Und was in äh, Spanien eben sehr stark thematisiert worden ist, äh, das Prekariat natürlich, was in Spanien zentral ist, das ist Teil der Krisenbewältigung der Arbeitsmarkt völlig zerschlagen worden. Äh, migrantische Frauen, was ein großes Thema ist, weil ähm, vor allem lateinamerikanische, arabische Migranten sehr, sehr viele sind. Und was interessant ist, dass. Äh, was ich jetzt in anderen Bewegungen schon jahrelang nie mehr beobachten habe können, ist, dass das Thema Hausarbeit äh, sehr stark äh, thematisiert worden ist. Äh, und daher ist es auch interessant, hier äh, eine theoretische Debatte anzuschließen, die in den 70er Jahren äh, recht stark war, äh, nämlich, wo es zwei Positionen gibt, äh, und, äh, nämlich, äh, äh, eine Position lautet, dass Frauen bezahlt werden für Hausarbeit und die andere Position ist die für Gesellschaft und der Hausarbeit. Was glaubst du, was besser ist? Die Gesellschaft. Ja genau, weil eben die Hausarbeit an sich ist, der Haushalt ist eben Teil dieses oder die materielle Grundlage des Familiengefängnisses. Und die Befreiung der Frau bedeutet, dass, dieses, dass man aus dem Ganzen ausbricht und nicht, dass man dafür bezahlt wird, heim zu bleiben. Ich glaube, in Österreich ist es eh schon, zumindest in der Linken, glaube ich, dürfte das ziemlich klar sein, weil die ganze Politik eben in die Richtung geht, dass man durch steuerliche Gutschriften, oder jetzt in Vorarlberg sind jetzt mehrere Gemeinden, die Frauen dafür bezahlen, wenn sie ihr Kind nicht in den Kindergarten geben oder so, also wo einfach die politische Intention dahinter völlig klar ist aber in Spanien wo ist es vielleicht in wo na in ja okay so ja ich hab ich nur gewusst von der Gemeinde Schwarzenberg die Frauen 300 Euro pro Kind zahlen die sind die Kindergarten getan. und und aber äh, es setzt sich auch an, an einer linken, Femini also, mal, einer feministischen Debatte der 70er, 80er Jahre. Ich weiß nicht mehr, wie, wie die Haas, der italienische Feministin, die, die argumentiert hat. So marxistisch verbrennt. Und diese Koordinadora-Feminister in Spanien hat ja auch eine unklare Position, äh, ob es um die Vergesellschaftung oder um die äh, Zahlungen ja, geht, äh, weil es für uns auch total wichtig ist dass eben der einzige Weg ist, eben die Frau raus, aus der Familie rein, in die Gesellschaft und selbstständige, ökonomische Basis durch Erwerbsarbeit. Ähm, gut, und was übrigens interessant ist, dass hier in, äh, zu einer völligen Umkehr äh, gekommen ist, in also der, der, der, der ich sagen, der, der politischen Stimmung in Spanien an sich. Äh, die letzten Wochen Monate waren eigentlich eher geprägt durch so einen äh, spanischen Chauvinismus, äh, wegen dieser nationalen Frage in Katalonien, wo es der, der, der, der nationalen Bewegung zu wenig gelungen ist oder zu wenig auf die Klasse gesetzt hat, zu wenig auf, die, auf das Thema der, der, der Republik und der gemeinsamen Interessen der Arbeiterklasse. Das hat eigentlich die spanische. Uh, Reaktionen genützt, um hier den spanischen Chauvinismus uh, uh, aufzuheizen Und uh, nach diesem 8. März ist das politische Klima völlig uh, gekippt, seit diese Millionen auf der Straße im Streik waren. Und uh, was sehr interessant ist, wenn man, ist wirklich auch interessant, so Videos anzuschauen und Fotos, viel uh, also auch in Sprechkörn, in massenhaft vorgetragenen Sprechkörn, wird uh, äh, wird zum Beispiel gesagt, äh, keine Revolution ohne die Frau. Also da wird schon mhm. quasi die, die Revolution als, äh, würde sagen, als Ausgangspunkt äh, der politischen Slogans äh, genommen. Äh, äh, ich ich habe äh, Videos runtergeladen von der Demo, aber mein Sohn hat mir das nicht gesagt, wo ich die abspeichert sah. Vielleicht können wir das nachher anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr. Stimmt. Ja, genau. Äh, <lacht> Was soll <hat> man <er> das an? <lacht> äh, aber, also wirklich eindrücklich und äh, äh, sich diese Videos anzuschauen. Gut, wir haben jetzt über reale soziale Bewegungen geredet und als Schluss, äh, ich sehe ja jetzt alle wieder. Spannend äh, gespannt <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> die <Kalsongen>. äh, <lacht> um, <lacht> Ich möchte wieder da einen Vergleich ziehen zu, zu, zu Österreich und ich glaube, hier kann man viele, wie soll ich würde sagen, wenn es so eine Stufe, der Abstufung gibt, dann ist das Geilste ist sicherlich Spanien, mit, das Zweitgeilste ist Italien und Österreich ist eigentlich quasi der anekdotische Witz oder Paraphrase auf die reale soziale Bewegung. Es nimmt eigentlich nur die, die schlechtesten Teile ähm, äh, programmatisch, ähm, aber vor allem äh, methodisch. Ich meine, in Italien war es zumindest so, dass äh, diese Führung äh, versuch, äh, versucht und auch geschafft hat, eine reale soziale Bewegung ins Leben äh, zu, äh, zu rufen. Also das, das war ja das war eine soziale Bewegung und die wird auch nicht völlig vergessen sein. Aber hat halt den ersten Strohhalm genommen, um die einfachste Forderung quasi ins institutionelle Gefüge äh, zu bringen, in den Staatsapparat zu bringen. Und was wir haben in Österreich ist eben auch eine, eine das Frauenvolkskirchen, neun eklepsistisch zusammengewürfelte Forderungen, wo keinerlei Analyse dahinter ist. Und wo man von vornherein sagt, die wichtigste Forderung ist sowieso nur, dass wir, als Sozialpartner akzeptiert werden. Über den Rest kann man verhandeln. Und wird auch gar nicht darauf rekurriert, dass man eine soziale Bewegung sein will, sondern es wird so wie alle, wie der Kurz und der Kern behaupten, eben auch die Institution des dass sie fordern ja gar nichts Politisches, sondern nur vernünftige Sachen. Und das muss doch in den vernünftigen Diskurs kommen. Und demagogisch wird über die 30-Stunden-Woche geredet. Und wenn man sich das anschaut, steckt dahinter ein Konzept von Subventionen, äh, von äh, Prekarisierung, also äh, die fordern tatsächlich die Verringerung der Löhne in klassischen männlichen Sektoren und solche Sachen, also Haupt, einfach irgendwelche Sachen sagen, nach einer medialen Logik, um halt irgendwie Gesprächspartner in der Regierung werden zu können. Ähm, und wie soll ich sagen, das ist wirklich die, die Phase auf die italienische Tragödie. Äh, äh, weil gibt man also sich von vornherein nicht einmal den Anschein der, der, der Organisation einer sozialen Bewegung. Aber ich bin mir total sicher, wenn ich mit diesem Gedanken enden, dass einfach die Idee einer, einer Frauenbewegung als soziale Bewegung, dass, äh, dass diese Idee in Österreich einfach eine materielle Grundlage, äh, eine, eine starke materielle Grundlage hat und bekommen wird äh, politisch, ähm, ähm, weil die Situation, sowohl was äh, äh, die Frage der Gewalt, die Frage der ungleichen Bezahlung, die äh, Frage von Kinderbetreuung, äh, Familie und der ganze ideologische Backslash, der damit zusammenhängt, einfach äh, auf der Agenda dieser Regierung äh, steht und vorangetrieben werden soll. Und äh, ich glaube, wir sind in Österreich halt in der Phase, wo der alte Feminismus einfach komplett bankrot ist und gescheitert ist. Sowohl äh, dieser, äh, ich, ich, zwar Hinweise äh, darauf, wo, wo für mich das äh, sichtbar ist, für die Aktivistinnen, die sich als Frauenbewegung sehen, ich meine, dieser 8. März äh, in Wien war ein Witz, also ich, ich, die eine Demo dürfen 800 bis 1000 gewesen sein, nach Demo an die 100. Äh, gespalten an der Frage, ob Cis-Männer teilnehmen dürfen und die, hat die Position zu Sexarbeiter, keine Ahnung. Ähm, oder ob es ähm, Transgender-Heck. Äh, Transpersonen. Transpersonen, genau. In London hat es dazu sogar Schlägerei gegeben. Also dagegen seine Tutzkisten-Lämpchen, äh, also, <lacht> <lacht> unter den so feministen zugeht ähm, okay aber zumindest findet eine reale Debatte statt aber ich meine, es ist einfach äh, es hat einfach nichts mit äh, es ist völlig losgelöst von von realen Problemen ist sowas kann nie also solche transgender Diskussionen Spaltungen sieht man dass das völlig äh, völlig Luftballons sind also, also, halt in einer Szene stattfinden und nicht wirklich in der Gesellschaft verankert sind. Und ich habe zwar äh, zwei sehr empirische Indizien, es was mir selbst passiert ist, als wir plakatieren gegangen sind, das äh, Plakat äh, für die heutige Veranstaltung, und mir auch, eine Gruppe von Studierenden, äh, haben uns zugeschaut und haben gesagt, ja, es ist äh, so schade, dass in Wien nie eine gescheite Frauenthema äh, gibt. Äh, Ha? Dass es keine Frauendemo gibt? Keine gescheite Frauendemo, dass man nicht weiß, wo man hingehen soll. organisatorisch ja? ähm, waren ja beide ein Chaos. Ja, die, weil, also für, für keine hat es eine gescheite Bewerbung geben, äh, nichts, weil sie sich bis zum Schluss halt da so haben mit ihren ideologischen Fragen. Ähm, hm. Die völlig, wie soll ich sagen, tertiäre Natur sind, ja? also diese Transgender. Uh, wie man jetzt das einschätzt. Uh, und mit auch hoffentlich auf Facebook, uh, dass uh, sie, also, zwar, zwar Postings von für, für, für Frauen, die nicht so politisch sind, aber die genau die gleichen Gedanken zum Ausdruck gebracht haben. Uh, überall uh, überall gibt es coole Demos, nur bei uns nicht und so. um, um, und ich bin mir sicher, dass diese Initiative, die wir hier ergriffen haben, äh, für eine Großdemo zum, zum, äh, gegen Schwarz-Blau, Schwarz weil wir sagen nicht, dass unser Slogan ist, wir wollen Schwarz-Blau stürzen. Okay, aber es gibt nicht, äh, nicht alle Stimmen dem Slogan zu, dass man Schwarz-Blau stürzen soll. Aber, dass man gegen Schwarz-Blau ist und dass man das in Form einer Großdemo manifestiert und dass es viele Gründe dafür gibt, das am 8. März zu machen, ist, glaube schwierig irgendwie Nein zu sagen und äh, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass, diese, dass, dass, dass diese, Idee, es äh, dass, dass gute objektive Bedingungen gibt, dass diese Idee sich für nächstes Jahr verwirklichen lässt und äh, wir da einen guten Beitrag äh, dazu leisten, dass das, was wir eben international äh, heute der Standard ist, dass Frauenbewegung sich als Frauenbewegung versteht, mit aller ja, methodischer und äh, äh, inhaltlicher Kritik, die wir vielleicht haben, oder wo wir spezifische Positionierungen haben, aber wo wir, äh, äh, die wir auch vertreten werden, auch in Österreich, aber wir müssen einmal dahin kommen, äh, wirklich zu verstehen, dass eben äh, Frauenrechte äh, fundamentale Menschenrechte sind, mit der man, mit in Form einer die man in Form einer Massenbewegung zum Ausdruck äh, bringen soll. Und daran arbeiten wir, und ich bin mir ähm, sicher, dass, das, dass die Zeit auch in Österreich reif dafür ist, quasi nach dem Bankrott des radikalen und des institutionalisierten Feminismus, das ist das, was wir heute irgendwie erleben, dass die Zeit reif ist für, für Frauenbewegung als soziale Bewegung, in der wir eben eine revolutionäre Position vertreten.